Hallo Angelfreunde, ich nehme Sie heute mit, um die Stadt Lübeck zu entdecken. Ich möchte ein Trip Fishing an der Trave machen. Ziel ist es die Stadt und ihre Umgebung zu besuchen, neue Orte zu entdecken und Fisch zu fangen. Ich habe meine leichte Rüte mitbringen, also fast 2 Meter, 3 bis 12 Gramm und ich möchte auf Bar und Sondel zu hängen. Über die Farbe. Ich bin normal, décline petite et euh, midem madame Chabot. Parfait, ça marche. sind heute nicht sehr aktiv, also es ist besser mit kleiner Gummi und langsam probieren. Ja, ja. Gut mal. Kleine Sonde auf den Neuschad Fire Tiger. Langsam Kugeln. Gut. Also Leute, mein street -Fishing in Lübeck ist fertig, es ist ein bisschen spät und ich muss nach Hause fahren. Es war ein bisschen schwierig, aber es ist am Moment für jeden so. Ich hoffe euch hat das Video gefallen, entdeckt die anderes Video und abonniert euch. Bis nächstes Mal, tschüss!